Für unsere Staatsparteien, die ihn für vernünftig halten, labert ihre Litaneien. Nach wenn sie ihn vorbereiten, haltet euch von Demonstranten fern, wenn ihr bereit sein sollt und nicht die Passanten nicht, da hast ihr den Krieg nicht wollt, und belästigt die. Passanten, nicht da hast ihr den Krieg nicht wollt. Lasset euch nicht ein mit denen, die sich Pazifisten schimpfen und mit Händchen halt Aktionen gegen Windmühlen kämpfen Lasst doch. Die Waffenkundler deutschen Hightech fabrizieren und die grauen Zwischenhändler auch ein bisschen profitieren. Und die grauen Zwischenhändler auch ein bisschen profitieren. Weltweit finden deutsche Waffen Satzmöglichkeiten, Raum für Investoren schaffen, unser Wertsystem verbreiten, auch das überall gelinge, dass die Märkte uns vertrauen und wir wieder guter Dinge auf die Börsenkurse schauen und wir wieder. Tun doch nur den Linken noch notorisch protestieren. Die Oliven wie die Binken brauchen wir nicht mal zu schieren. Helft uns in der schweren Krise unsere Gegner zu verhauen. Frieden herrscht erst dann, wenn diese die Radieschen von unten schauen. Frieden herrscht erst dann, wenn diese die Nieschen von unten, beschauen. wir schauen.